Willkommen zu einem ganz anderen Video, denn heute machen wir etwas, was wir schon sehr lange nicht mehr gemacht haben und zwar ein Opening, um genau zu sein, Blazing Vortex. Ja, das neue Hauptset kommt bald raus und ja, wir können es hier schon bereits ja früher öffnen und wir haben hier nicht nur eins, nein, wir haben hier... Zwei. Denn eins dieser beiden könnt ihr gewinnen. Denn ich verlose einfach ein Display. Wie das Ganze funktioniert, schaut einfach mal bei meinem letzten Video vorbei, oben beim i. Da könnt ihr einfach mal gucken, dort ist das Video verlinkt. Und dort kann man eben dieses Display gewinnen. Also, falls ihr eins haben wollt, schaut euch das andere Video an. Aber kommen wir jetzt heute zu dem Blazing Vortex Display. Und ja, wir öffnen das Ganze ähm, hier mit der schönen Technik natürlich. Muss sein und ähm, ja, also erstmal... also Verpackung äh, macht schon was her. Bewaffnet und gefährlich. Ja, gefährliche Karten sind hier definitiv drin. Die sind nämlich sehr, sehr spielstarke Karten drin. Ja, wie immer. Ähm, 24 Booster. Pro Booster, Neun Karten. Hat sich nichts geändert. Und das Ganze will hier gerade nicht. Wir sind ein bisschen ungeschickt. So. Wir fangen an mit der linken Seite. Und da machen wir einfach weiter mit der rechten Seite. Und ja. So. Wir haben hier schön die Karten und dann wollen wir mal gucken, ob wir was schönes ziehen. Hier gibt es sehr, sehr, sehr coole Karten auf jeden Fall drin und wir gehen mal hier ein bisschen rein und gucken uns das Ganze an und Pink Ojama, auch cool, Ojama, Metal Force, also ihr merkt schon hier, was die Themen dieses Sets sind und sagenhafte Support, Synchro Monster, auch sehr cool, sagenhafte Support, viele haben sich's gewünscht, hier ist es dementsprechend drin und ähm, ja, sehr, sehr cool, legt wir auf jeden Fall hier die Super Rare raus, kommen wir gleich zum nächsten. Und ja, natürlich, wie man sieht, ist halt, ähm, ja, bewaffnete Drache allgemein hier ein Thema. Und oh, ich wollte noch sagen, die Göttin ähm, wollen wir ziehen. Und ja, hier haben wir. Unterweltgöttin der geschlossenen Welt, die einfach uns erlaubt, gegnerische Monster wegzulinken. Das einzige Negative per se an dieser Karte ist, dass sie eben 4 plus Effektmonster braucht. Sonst eine sehr, sehr spielstarke Karte und ähm, ja, sehr, sehr cool. Link 5, ich würde sagen sogar das erste Link 5 Monster, was sogar echt, äh, ja, gespielt werden wird. Also hier unser erstes Secret Rare. Sehr, sehr geil hier natürlich und machen wir das Ganze hier weiter. Wir haben hier Erzunterwelt, nochmal Support und ähm, ja, sagenhafte. Sagenhafte, wie gesagt. Sagenhafte hier haben wir, Metal Force haben wir und wir haben natürlich auch noch bewaffneter Drache-Support. Ich hoffe, wir sehen davon etwas und wir haben natürlich noch ganz andere Karten hier, aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Metal Force wieder, sehr, sehr cool hier auf jeden Fall, dass wir hier auch einfach Metal Force-Support-Karten haben. Und da, ah, bewaffneter Drache-Donner Level 3, Artwork-technisch, sehr, sehr cool. Mag ich sehr, mag ich sehr. Ähm, ja, sehr cool. Also hier für die bewaffneten Fans, beziehungsweise Chess fans chast up sag ich nur, ähm, sehr, sehr geil. Bisher sehr cool. Ah ja, genau. Alte Krieger, ebenfalls hier, kriegen nochmal richtig coole Karten. Und da haben wir sie. Die Kriegsfelskarten, die ich auch bereits vorgestellt habe im letzten Video. Falls ihr eben, wie gesagt, alle Karten davon sehen wollt, schaut euch einfach mal mein letztes Video an. Dort werden nochmal alle bekommen. Ist halt neues Deckthema. Was ziemlich interessant ist, eben auf Krieger-Erde basiert. Und ja, mal gucken. Kommt in Zukunft sicher nochmal das ein oder andere an Support? Komm. Also, ich meine, jetzt, wenn es mal ehrlich, das ist, das schon, das schon sehr süß. Also, schon, schon, schon sehr süß. Also, oh, schon gespoilert. Metal Force, auch cool. Scale 1, sehr, sehr nett. Nochmal sagenhafter. Oh, wir schon zwei hier. Sehr, sehr cool. Ich finde auch cool bei Sagenhafte Feuerprobe. Auch wieder für Kriegsfels. Ich finde bei Kriegsfels cool, dass sie gar nicht so hohe Realitäten haben. Man muss natürlich sagen, bei Sagenhafte... Also Stufe 6 ist schon gut, ne? Stufe 6 passt sehr gut zu Sagenhafte. Ist sehr, sehr passend fürs Thema natürlich. Dann haben wir nochmal Sagenhaften Support. Also wie gesagt, Sagenhafte habt ihr hier auf jeden Fall drin. Und oh ja, bewaffneter Drache Level 10... Weiß. Alter Schwede. Alter, wir haben hier richtig bewaffnete Drachen. Karten hier. Mal gucken, ob wir... Ah, komm. Wir ziehen noch das Covermonster, oder? Wir wollen das Cover-Monster. Doch. Doch, doch. Geil. Sehr cool. Bewaffnete Drache. Oh, geil. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Traumspiegel. Übrigens hier auch noch mal ähm, ja, Support drin. Ähm, sagenhafte und alte Kriegersagen halt. So, dann. Wir haben hier schon die Hälfte, uh, uh, uh schon was gespoilert, die Hälfte wir haben hier noch eine sehr, sehr gute Karte die ich eigentlich auch gerne ziehen würde oh, nochmal bewaffnete Drache. sehr schön sehr schön, oh ja, bewaffnete Drachen ja, also komm, ne, wir schaffen das Chess, Team Chess so, let's go und zwar, es gibt hier eine sehr, sehr, sehr, sehr coole Zauberkarte drin. Und auch eine sehr, sehr spielstarke. Und zwar die Psi. Äh, ja, der Psi-Löschlaser. Und die Karte. Äh, Leute, ich sag's mal so, ne? Könnte neue. Oh mein Gott! Okay, okay, <lacht> okay. <lacht> also, könnte eine ziemlich gute Stable werden. Aber jetzt hier, Himmlischer Sophia. Oh, Mirador. Alter! Geil. Ja. Countert hier, ähm. Kauen hier halt äh, Handtraps aus. Sehr schön. Alter Schwede. Krass. Ja, super. Schön. Schön, schön, schön. Da, da. da. Boah. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos. <lacht> Machen wir auch weiter. Denn wir haben hier noch einige Booster. Und wir wollen noch Bewaffnete nachziehen. Wir wollen noch Bewaffnete nachziehen. Und vielleicht Ziel, lösch laser Boom. Jo. Metal Force neu. Ist auch cool. Sehr, sehr gut. So, ja, wie gesagt, so. Kriegfelds. Sehr interessanter Archetype. So. Wir haben ja noch vier Booster auf der einen Hälfte. Haben dann aber immer noch zwölf Booster auf der anderen Seite. Sagen auf das Support. Wie gesagt, hier. Ja, also, ist ein sehr interessantes. Oh ja, Wir haben hier auch nochmal. Oh ja, Virtualwelt, ne? Leute, Virtualwelt. Gerade auf jeden Fall. Äh, sehr, ja, sehr viele spielende Deck zurzeit. Ein sehr gutes Deckthema. Und ähm, hier nochmal ähm, ein bisschen Support. Auch nice. Also ihr seht schon, wir haben hier sehr viele Support-Karten. Für Ojama zum Beispiel. Und oh, oh, mein Gott. Da haben wir gleich, oh mein Gott, drei Phasen-Pack-Dämon. Ja, okay, ne? Da, pff, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, <lacht> ich kenne die Karte noch nicht, weil ich nicht wusste, dass sie hier drin ist. Ein Synchro-Monster, ein Exit-Monster ein Link-Monster. Klingt nach einem sehr guten Super-Poly-Target. Schon ähm, <lacht> sehr cool. Ja, naja, ne? Schön, schönes Feldbrechen ist, glaube ich, hier drin. Einmal, solange diese Karte als Fusionsbeschwörung beschworen wird, äh, Karte offen auf dem Spielfeld liegt. Du kannst Lebenspunkte in Vielfachen von 2000 Zahlen und für jeden 2000 Lebenspunkt einen der folgenden Effekte ausführen. Okay, krass, okay. 2000 Lebenspunkte? Kosten ist okay. Für einmal 2000 füge deine Hand eine Zauber- und Feierkarte von Friedrich hinzu. Alter, einfach mal recyceln vom Friedhof. Krass. Bei zweimal zerstöre drei Karten, die dein Gegner kontrolliert. Okay, nicht Targeting. Auch krass. In diesem Spielzug erhält diese Karte äh, ATK in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen deinen Lebenspunkten und die deines Gegners. Okay, die Differenz, da wir hier für 6000 Lebenspunkte gezahlt haben, auch sehr, sehr strong. Definitiv. Zusätzlich können deine anderen Monster nicht angreifen. Das ist fair, glaube ich. Ähm, ja. Alter. Krasses Super-Poly-Target. Und äh, ja, krass, also gute Karte. Wie gesagt, ich war jetzt ein bisschen überrascht, kannte die Karte gar nicht. Und äh, ja, krass, krass. Also, alter, der, das ist ja mal eine super gute ähm, Super-Poly-Target-Karte. da äh, ja, boah, ja, hier, sehr, sehr schön. Also, artwork-technisch, nice. So, wir haben jetzt hier das letzte Booster auf dieser Hälfte. Und dann haben wir noch komplett die andere Hälfte. Wir haben schon ziemlich, ziemlich gute Karten hier. Vor allen Dingen äh, haben wir schon zwei Ultra-Wares und zwei Secret-Wares und Brigade. Natürlich auch nochmal darf nicht fehlen Brigade-Support. So, dann haben wir die komplett andere Hälfte noch. Und ähm, ich muss sagen, Alter, ich meine, <lacht> die zwei secret Rares schon mal sehr geil. Die zwei Ultra-Wares auch sehr, sehr geil. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, so. Jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Hälfte hier. Und da haben wir... Sieht cool aus, technisch Auch sehr, sehr cool. Und Sternzeichen-Gundler. Ja, Sternzeichen hier. Sehr, sehr cool. und Lobs, nochmal Kriegsfels. Ich bin gespannt, ob wir von Kriegsfels ähm, nochmal hier ein bisschen mehr sehen. Vielleicht noch eine Holo. Das wäre ja ziemlich cool. Da haben wir... Fusion, Ritual und uh, auch hier nochmal vom neuen Deckthema hier ähm, ebenfalls, ähm, ja, die Zauberkarte dazu. Ja, beim, beim neuen Archetype. Also, jetzt hier. Man, man, man, man wird sehen, man wird sehen. Äh, aber Metal Force natürlich hier. Äh, ja, also ich glaube, Ihr merkt schon, ne? Also, hier ist für jeden einfach was dabei. Ähm, sogar für Digitalkäfer. Also, ich meine, hier ist wirklich für jeden was dabei. Nochmal hier, ähm, so, cool. Und nochmal jetzt unser Stab. Also, wer hier nichts findet, da weiß ich auch nicht. Es ist einfach, ähm, ja, Ojama. Also, hier hat man wirklich, äh, Windhexe. Also, ich meine, oh mein Gott. Und Traumspiegel. Oh, yeah die Beschwörungsbedingungen halt super einfach. Einfach zwei Traumspiegelmonster mit unterschiedlichen Eigenschaften. 3000, 3000 Stats. Äh, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, wer Traumspiegel nicht kennt, funktioniert halt eben mit zwei ähm, ja, Spielfeldzauberkarten. Und ja, ist cool. Also, wie gesagt, ich will eigentlich noch zwei bestimmte Karten ziehen. Oh, da haben wir uh, ebenfalls neuer Archetype. Ähm, ja, habe ich auch vorgestellt. Und, wie gesagt, das war noch lang nicht alles. Da kommt noch auf jeden Fall einiges auf euch zu. An neuen Karten. Bisher sind nur zwei bekannt. Mal sehen, ob sich das in Zukunft noch ändern wird. Also, wie gesagt, garantiert. Also, als ob ein Archetype nur aus zwei Karten bestehen würde. Machen wir hier weiter. Metalforce. Ich finde es cool, dass der hier ziemlich oft drin ist. Windhexe. Und, oh, oh ja. Endlich Support ist nämlich auch noch hier drin. Und ja, Siebenstädter Gold, des, Go oh, des Goldenen Landes. Oh mein Gott. Ja, Fusionskarte. Ja, endlich kann jetzt auch fusionieren. Oh mein Gott. Also ich weiß gar nicht, hier <lacht> gar keinen Platz, um alle Karten zu zeigen. Endlich hat hier nämlich auch eben Support drin. Und wie gesagt, äh, ja, sieht sehr, sehr geil aus. Muss ich nochmal hier. Nochmal hier, also. Ja, artwork-technisch. Auf jeden Fall eben hier eine 10 von 10. Und dann haben wir hier nochmal, uh, ja, zweite, auch ganz gut. So, wir haben noch 5, 5 ganz Booster. Mal gucken, wir haben auf jeden Fall noch was offen. Ähm, bin gespannt, bin gespannt. Komm, komm, komm. Oh, wo sind wir auch cool. Feldveränderung, eben, wie gesagt, vom neuen, ähm, ja, vom neuen eben Archetype. Auch gut. So, vier. Jetzt gehen wir langsam runter. Was haben wir hier noch? Komm. Lass uns, lass uns bitte noch, komm, noch einen bewaffneten Drachen oder so. Oh, nochmal, zweimal. <lacht> zweimal gleich die Heldwanderung. So, komm, noch das dritte. Noch drei Stück. Und drei, drei, und oh mein Gott. Ja, S-Kraft ist, ist cool, ist cool. Psi hier nochmal bekommt ähm, eben nochmal auch einen neuen Archetype quasi. Ähm, ja, und ist basiert mit Spalten. Also wie sozusagen die Magnites. Sehr, sehr cool, sehr cool. Schade, keine Psy, Löschlaser. Hätte ich gern gezeigt. Sehr, sehr cool. Aber, hey Leute. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, und nochmal, okay, Nice. Also die würde ich ja dann, wenn, schon dreimal haben, ne? Komm, dann nochmal hier drittes Mal. Let's go. Komm nochmal ran. Ich will jetzt hier die dritte Version haben. Nochmal sagenhafte. Und wie gesagt, S kraft Und, jo, noch ein dran. Damit haben wir drei davon. Sehr cool. Das ist sogar besser für mich persönlich. Einen dritten davon. Ja, nice. Das waren jetzt alle Booster. Ja, wir gucken uns das Ganze natürlich hier nochmal ganz in Ruhe an, was wir hier so schön gezogen haben. Denn wir haben hier einiges gezogen. Wir haben hier halt Großes Sandmeer zweimal gezogen. Wie gesagt, neuer neue Archetype, sehr cool. Traunschwege-Support, nice. Dann nochmal eben hier neue Karten. Weiß oh, Exit, auch sehr cool. Übrigens Level 9. Ähm, Virtualwelt freut sich darüber. Und jetzt kommen wir hier, oh mein Gott, da freue ich mich fast am meisten hier drauf. S Kraft in Ultra, -Ware. Endlich Support-Karte, auch sehr, sehr cool. geile Super-Poly-Target. Dann nochmal welt support wie gesagt, Metal Force hat hier ebenfalls Support bekommen. Sagenhefte ebenfalls. Bewaffnete Drache haben wir sogar drei Level 3 gezogen. Und den Level 10 Weiß. Sehr, sehr cool. Sehr nice. Dann haben wir als Secret Rare hier die Unterweltgöttin. Auch sehr, sehr cool. Und Himmlische Sophia auch sehr, sehr geil. Und nochmal Sagenhafte. Ja, das war das Opening. Wie gesagt, denkt dran, ihr könnt ebenfalls eins gewinnen müsst eben bei einem anderen Video gucken, wie ihr teilnehmen könnt. Und ja, das war das Opening. Blazing 4 ein bisschen früher als Release. Ich hoffe, das Opening ähm, ja, konnte euch eigenes bieten und auch zeigen, ja, wie divers dieses Set einfach ist. Und ich würde sagen, dann euch noch viel Spaß beim Duellieren und bis bald.